Hallo meine Pokefreunde, Pukenenten! Willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies! Wir sind hier äh, noch in der ersten Stage, oder ist es hier noch am Garten. Also Vorgarten, wie auch immer. Ich glaube, das ist sogar der Vorgarten, nicht der Garten. Oder? Ist es der Vorgarten? Ich weiß nicht, auf jeden Fall willkommen zu einer neuen Folge zurück. In der äh, letzten Folge war es vielleicht ein bisschen komisch, wie ich geredet habe und ich weiß, ich habe hin und wieder mal nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber wir verstehen, bei so einem Spiel weiß man auch nicht genau, was man so sagen soll. Weil so viel muss man gar nicht erzählen. Also, nicht so viel muss man gar nicht erklären, weil das Spiel ist. Soweit ich. Also, so finde ich es. Ich finde es sehr selbsterklärend. Selbst wenn das jetzt japanisch wäre, das Spiel. Ich denke, ich würde es so oder so irgendwann hinbekommen. Vor allem den Anfang. Der ist ziemlich einfach. Später kann man es vielleicht auch nicht mehr hinbekommen, wenn man dann auf Japanisch spielt. Dann checkt man es vielleicht nicht. Und glaub mir, ich weiß, ich habe schon mal japanische Spiele gespielt. Ich weiß noch, äh, damals, ich habe mal Mario Luigi, About Story, auf Japanisch gespielt. Einfach weil ich... Äh, das, ja... auf jeden Fall habe ich das so gespielt und äh, <lacht> ich habe einfach gar nichts gecheckt. Da war ich aber noch ziemlich jung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das Japanische spielen konnte, aber ich, ich konnte es, ja. Hat nicht sogar die DS Egal, ich, ich, ich weiß vom eigentlichen Spiel was wir alle spielen. Mario Luigi hat ja gar nichts mit... Zu tun. so wir können uns gleich hier diese Atemzucker erbsen holen die sind genauso wie die nur kosten fast das Doppelte und verlangsamen die Gegner ja oh da kommen noch mehr wo kommt das eigentlich und ich habe nachgeguckt der Sound ist zwar ein wenig laut aber ich bin lauter von daher passt das schon ja, packen wir den mal irgendwo hier hin. Man sieht das. Was macht das für ein Samstag? Oder irgendwie sowas. Die laden sich auch schneller auf als die Erbsen. Das ist nämlich gut. Nehmen wir mal hier eine Erbse. So. Da. Äh, hat Der Sound. Das macht die dann langsam mal. sie blau. Und dann... Langsam mal. Oh, shit. Die Energie. Diese Ich konnte auch nicht die Kommentare lesen, da ich das direkt nach Raum nehme, also entschuldige mich. Ich werde in der nächsten Folge mal gucken. Ich denke nämlich, wir werden in dieser Folge die erste stage durchschaffen. schaffen. Also ich glaube, wir sind gerade hier beim Vorgarten. Ich weiß es aber nicht so genau. Weil ich weiß nicht genau, ob man auch später in den Garten kann. Das kann sein. Da war mir nicht sicher. So. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich dachte mir schon, wo, wo frisst du denn? Von da vorne. Der hat sich mal geschafft. Ey, die sind richtig stark. Oder wir sind einfach zu stark für den Anfang. Und ihr seht schon, wir haben diesmal zwei Wellen. Schon eine. und ich weiß, meine Maus ist riesengroß und sehr störend, aber ich kann es halt einfach nicht kleiner machen. Es geht aber nicht. Oh shit, jetzt sehe ich es erst. Mach ihn down. Oh, da kommt noch einer, noch einer, Alter. Das gibt's doch nicht. Äh, machen wir hier so einen hin? Warum nicht? Hat Mine. Genau, sie so ist nicht. Eine Kirschbombe hätten wir zur Not auch, falls alles schief geht. Naja, ich spiele das Spiel ist ziemlich einfach. Es gibt zwar ja auch ein Endless Mode. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von Endless Modes. Muss ich sagen. Einfach weil ich jetzt nicht Bock keinen Bock habe. Weil, zwar, vor allem bei einfachen Spielen. Endless Modes. ist halt ziemlich langweilig. Aber jo, wer Spaß nochmal Endless Modes? Den Leuten gönne ich natürlich. Ich habe es auch mal geschafft, richtig viele äh, Sonnenenergien am Ende zu haben. weiß nicht wann das war, aber ich habe es mal geschafft. Ja, keine Ahnung. Oh, okay, nice. Ups. Ach, by the way, ihr könnt übrigens hier das hier rumschieben. Ich habe aus dem Sinn rausgeklickt. Das passiert bei so einem kleinen Bildschirm. Wenn ich dann so hoch gehe, dann klicke ich raus. Das ist halt ziemlich nervig. Nicht, dass es ein Browser-Spiel ist oder so, aber trotzdem, das ist hier so ein ganz kleines Fenster halt einfach. Das ist halt ziemlich doof. Finde ich zumindest. Oder, oder habt ihr da keine Probleme? Also klar kann man das auch Vollbildmodus machen, aber dann ist es nicht... Das ist einfach nur hier so, halt so wie ihr es gerade seht, mehr oder weniger. Das wäre halt für mich nicht besser. Sondern eher schlechter, weil ich spiele ungern im Vollbildmodus. So, machen wir so mal. Brains. Du, du, du, du. Also ich spiele sowieso äh, nie gerne oh, Shit. nie gerne so im äh, Vollbildmodus, das ist halt nicht einfach nicht so meins. Weiß nicht wie ihr da so seid. Ich spiele immer im Fenstermodus. Das heißt, mir ich immer unten in meiner Taskleiste irgendwo ähm, klicken kann. Das ist mir halt wichtig. Aber so klein leistet ma nice mache ich es eigentlich so, dass ich das selber skaliere. So wie es halt passt. Aber wenn viele Spiele spielen so wie dieses hier geht es leider nicht. Und wir sind schon bei der zweiten Welle. Die letzte sogar. kann man sogar drei bis vier Wellen geben. Ich weiß ich nicht mehr so genau. Kann sein. So jetzt sollten wir aber richtig gut bewaffnet sein. Die haben keine Chance. Hier. Boom. Keine Chance. Das war's. Die sind jetzt down. und haben einfach Und die Wellen werden auch immer länger. Also, ja. Merkt gerade. Und das war's. Oh, oder? Oh, oh, oh, oh. Wollt das aktivieren? Ja, boom. Oh, was können wir da? Eine Piranha-Pflanze, oder wie es aussieht. Ist es denn ein Schnapper? Verstehen einen Zombie ist aber während des Kauens hilflos. Okay, Ach, stimmt die verschlingen einfach zehn Jahre lang. So und jetzt können wir endlich mal unsere Pflanzen wählen, die wir, wie wir wollen, und haben sogar ein Pausebildschirm. Ja, ähm, das sind alles. Alle hier sieht man alle Slots von den ganzen Zombies, die es gibt. Die Sache ist. Ähm, Unten, ich glaube die untere Reihe, die ist dafür für, für DLCs, kann man kann man das so nennen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall für welche die halt kaufbar sind, beziehungsweise also halt in game kaufbar für Coins, diese Coins, wenn du die aber schneller haben willst, kann man die auch mit Geld kaufen. Wie auch immer. Ähm, nehmen wir mal. Ich möchte den mal zeigen, deshalb nehme ich den auch mal mit. Ähm Ich weiß nicht, ich würde sagen Kartoffelmine, weil ich bin ja jetzt nicht so ein großer Fan von der Kirschbombe. Ich hätte zwar jetzt, äh, ich würde zwar jetzt euch jetzt fragen, was eure Lieblingspflanze ist, aber ich glaube das wäre so ein kleiner Spoiler schon. Ich fahre jetzt einfach in den nächsten Tagen. <lacht> also ich gehe davon aus, wir werden so 15, 20 Folgen schaffen brauchen. Für das Play. Und ich werde nicht. Äh, irgendwo mitten im Level äh, das ein Video abbrechen. Wenn dann machen wir das Level auch schon durch. Ist mir egal ob es lange wird oder nicht. Wenn dann machen ist Allerdings wenn jetzt folge um 18 Minuten ist und wir hätten jetzt noch Zeit für ein Level, dann machen wir nicht weiter. So, okay. Brains. Brains. Keine Chance. Komm, gib mir genug. Ah, geh mir! Her. Alter. Das hasse ich halt einfach. Manchmal, genau da, so, wenn ich wenn ich was brauche, kriege ich nichts. Das ist super. Richtig super. Aber es kommt gar nicht viel. Das ist nur eine Welle. Dafür wird sie wahrscheinlich groß sein. Die Waffen aus. Könnten wir eine Walnuss aufbauen? Machen wir mal. Äh. Ja. So, und dann machen wir noch Kartoffeln hier vor, weil ich jetzt gerade nichts anderes habe. Um zu beschützen. Und so Sonnenblumen haben wir schon mal voll. Super. Äh, dann würde ich noch gerne die Dia aufbauen. Nee, genau, ich Knapper. Oh, wait. Warte, dann setze ich den irgendwie vorne hin oder so. Oh, boom. Ich weiß nicht, wo ich den Schnapper hinbauen soll. Ich würde sagen, wir machen das vielleicht so. Und dann hier so einen Schnapper. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, denke ich. Oh, shit. Ja. Ah oh, nein. Nicht, dass der jetzt fressen wird. Das ist natürlich blöd. Oh, Gott. Okay, Schnapper. Bei so einem brauchen wir wirklich einen Schnapper, weil... Im Moment kriegen wir die nicht so leicht down. Was? Der ist gekommen? Okay, Rip. Der ist durchgekommen. Wie auch immer er es geschafft hat. Ja, ich kann ich nicht verteidigen, ne? Das war dumm, oder? Oh, lol! Oh, lol. Okay, aber ich glaube, ich mache das trotzdem, Äh... Uh, da, so. Okay. Du, du, du, du. So, und zusammen wieder voll. Hier ist auch wieder voll. Hier eine Walnuss. Hier eine Kartoffelmine. Die Staubs sind eigentlich ziemlich nützlich. Ich hab zwar nicht wirklich oft, aber sie sind trotzdem ziemlich nützlich, muss man schon sagen. Ich verstehe nicht, warum die Zombies genauso schnell essen können mit einer Hand als mit, wie mit zwei Händen. Das verstehe ich irgendwie nicht, aber ja logik des spiels und dann neue walnuss ich den halt wegern weg machen für einen schnapper machen wir mal so. ich habe jetzt sogar nicht mal genug gehabt um für die ganze runde alles vorzubereiten aber trotzdem wir sind gut genug wir brauchen nicht mehr wie es scheint Du, du, du. Viel zu easy, mein Freund. Viel zu easy. Wohl da oben ist so einer. Da bräuchten wir so ein Okay. Und das war's. Der muss doch sterben, aber der, der ist ja robust irgendwie. Warum auch immer. Ach, kann er mal sterben? Ich nicht Was ist feiner? War gleich ein Schnapper und dann war es das hier für dich. Zuck. Okay, und wir kriegen eine wütendere Version von unserem Erbsen-Schießer. Wie es mir scheint. Ein Dupli... Ach so, der Duplinator. Jetzt check ich es auch erst. zwei Erbsen auf einmal ab. Ja, äh, kostet doppelt so viel und ist doppelt so stark. nützlich. Okay, das Level hier sind wir unsere zombies alle sonst zombies die wir halt einfach kennen so zack zack zack zack mm, zack zack so wir so machen jo machen wir das suchen wir das mal so direkt immer am anfang eine sonnenblume ich würde es auch erraten, die sonnenblume immer eine ganze reihe voll zu machen mindestens eine ganze reihe damit man immer sicher ist damit man immer genug hat das ist wichtig pro tips hier von Mike. Okay, was machen wir da jetzt? Oh, jetzt hab ich leider nichts. Außer diesen kleinen Schießer hier. Äh, ich, by the way, habe ich überhaupt keine Ahnung. Also, nicht viel Ahnung. Ähm, also, ich würde es eigentlich sagen, wegen Garden Warfare. 2, also auch im zweiten Teil. Ich habe halt keine Ahnung, äh, warum die das den Teil gemacht haben, also so ein 3D-Schuler. Und jetzt gar keine 2D-Schuler, also so Tower Defense Games machen. Ich verstehe nicht, warum die es nicht mehr machen. So wollte ich es sagen. Ja, ich mache immer alles kompliziert. Kennt man mich, ja. Ich bin bekannt. nämlich ich nicht, aber ja. <lacht> okay, das glaube ich ehrlich. Ich weiß es nicht. Hilfe. Yo! So, machen wir jetzt einen, damit der nicht durchkommt. Machen wir hier da. Oh shit, jetzt kommen da zwei. Genau dort wo ich keine habe, kommen welche. Genau. Und tue ich nämlich dort einen hin, wo er natürlich noch weiter hinten ist. Alles klar. So, das ist eine Bombenblume hier. Aber sollte down sein, ja. Kein Problem Kein Problem Kein Problem Einen Profi wie mich <sucht> Ja ja ja Am Allerbeste PVZ H H H H Player In ganz äh, äh, Youtube Deutschland 100% No scam No uh, Das passiert immer. Ich fliege immer irgendwie aus ihm raus. Das ist so nervig. Die ganze Leute. Machst du einfach voll will. Nee, ich will nicht. Ich weigere mich. Okay. So, jetzt kann ich überall diese äh, Hagelzuckererbse, genau so heißt äh, die, den setzen. Die duplinate können wir auch gleich mal machen. Du... Oh, da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir, da brauchen wir, hallo. Sonnenblumenenergie. Brauchen wir schnell. So. Diese Geräusche, wenn ihr einfriert. So krass. So, da kommt jetzt nicht mal durch. Wir haben jetzt mal wieder zwei Wellen. Das heißt, es wird wieder lang. Oh, wir den Bus schaffen? Ich weiß, ich werde einfach mal reinpacken, denke ich. Haben zumindest die erste wird durch. By the way, die können auch fressen, wenn einer dort steht. Also zumindest wenn er hier nascht, dann wird er gefressen von der Pflanze hier. Das weiß ich. So. Okay. We, have, we need to build a wall. Zack. So, jetzt spare ich mal ein wenig auf die Duplinator. Dupinator Herze. Kanone. Schießer. Ding. Etwas. Typ. <lacht> Oder auch nicht. Ich mach irgendwie trotzdem. Mit. Ah, komm. Äh, wo brauchen wir das denn jetzt gerade? Äh, bei dem hier denke ich. Na komm, gib mir genug, gib mir genug. Okay. Dann los. Und jetzt seht ihr das. Er schießt zwei auf einmal. Richtig nice. Die laden auch ziemlich schnell auf, merke ich gerade. Oh, nein. Okay, gut, dass wir den hier gepackt haben, weil gerade kommt da so ein Läufer. Aber der wird jetzt eh von mir gefressen. Oh, nein, das wird der ge Nein! Den habe ich gerade aufgebaut. Nein, nein, fress den nicht. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott, ist fast tot. Alter. <lacht> Shit. Ja, komm, lass... Äh, wollen wir mal, lass mir mal hier unten einmachen. Oh, jetzt kommt natürlich da oben einer. Ich oh, würde extra unten machen. Aber ich finde, das sieht richtig krass aus. viele der Haare der hat und einfach das sieht richtig krass aus. Oh, wir können sogar noch einen neues. Da wieder oben durch mal einen rein. Oh, will auf einmal. kommen? Wo wart ihr denn? Habt ihr noch ein Nickeschin gemacht oder was? Na kommt her. Oh, ich hätte es fast den weggemacht, das hätte natürlich schlau gewesen, auf jeden Fall, Prozent. Okay, okay, okay. Okay, fertig. Wir machen jetzt alle down. Easy. Wir haben sogar alle verwendet, die wir hier haben. Krass. Ich kann jetzt eigentlich auch zugucken, ne? Ja komm, wir gucken mal ein bisschen zu. Jo. <lacht> wir haben so viel. Lass mal sehen, wie viel äh, Sonnenenergie äh, wir am Ende haben. Das wäre lustig das zu sehen. Mann! Finden die jetzt eigentlich besser, wenn die Folgen länger sind oder kürzer? Ich kenne Leute, die finden es besser, wenn es kürzer ist, aber ich habe von vielen großen YouTubern zum Beispiel gehört, dass es, dass, es Fans, dass es Leute feiern, nicht Fans, also ja auch, aber wie immer. Das ist halt auf jeden Fall Leute feiern, wenn Folgen länger sind und jetzt habe ich wieder, oh, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Ah, ich hasse das. Okay. Letzte Welle. Ja, kinder okay, den Endboss haben wir wohl nicht mehr. Weil die Folge jetzt auch zu Ende ist. Aber die, die machen wir noch easy platt. Alter, schau mal, wie viel wir haben. Uns gibt nicht mal ein Limit hier. 1000 1000. Ich glaube, aber mehr als 9999 kann man gar nicht haben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Also halt durch normales Gameplay meine ich jetzt natürlich durch sheets bestimmt. Ich weiß gar nicht mit welcher Software dieses Spiel eigentlich gemacht wurde. Das kann ich gerade nicht sagen. Das weiß ich gerade gar nicht. Und damit sind wir nicht durch. Ende Todes kommt Fressen auf. Fressen einfach rauf. So okay. Äh, wir haben einen Zettel bekommen. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Pflanzen gegen Zombies. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und könnt mich auch gerne abonnieren, das würde mich supporten. Und ja, dann folgen noch reinschauen. das wäre ziemlich nice. Haut rein, Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao.